Thank you. Video, ich bin heute wieder auf der Ostsee nach dem Kajak Center Fishing Turnier in Holland. Ich möchte einige Salzwasserfische fangen und ich habe der Shabo in einer neuen Farbe Dark Knight Blaue und Grün hier. Also sieht super aus. Ich glaube, dass die Fische mögen schon diese Farbe. Aber mal gucken. Das Wetter ist wunderbar. Kein Wind, viel Sonne, es ist warm. Super. Das Wasser ist heute super klar. Also bei 6 Meter Tiefe könnte ich den Grund sehen. gut mit natürlicher Farbe schwangen Hier gibt es eine gute Schwarme. Gute Schwarme. ringe -Schwamme. Aber es gibt auch... Gibt es gibt viele Fische. Aber es gibt auch vielleicht einige Dorsche darunter. Da. Es gibt oft Rapfische, also Dorsche unter die Heringe. Ja, das ist ein kleiner Dorsch. Das ist ein kleiner Dorf. Aber uh, uh, normal. runtergelassen. Jetzt bin ich am Grund. Ja. Naja, ja, sie sind da. Sie fressen die Ringe Aber es ist auch keine große. Länge, aber nicht groß. Komm noch, Fische. hier. Also, sehr schöne Farbe. Mehr Forelle ist gut, aber für Dorsch auch. Es <lacht> ist äh, ein Kleinköder, 9 cm schwer, so 17 Gramm Dickköpfe bis 14 Meter. Perfekt. Sehr robuste. door of them shovel Farbe Dark Knight. Neue Farbe. Ich bin wirklich zufrieden mit dieser neuen Farbe. Er sieht so gut aus. Und läuft gut. Ich bin gespannt auf mehr Fahrräderungen mit dieser Farbe. Vielleicht nächstes Mal. Mal schauen. Also, Farbetest top. Es hat Spaß gemacht. Super Wetter. Ja, ich habe genug Fisch gefangen. Ja, jetzt fahre ich zu Hause. Wir sehen uns nächste Woche. Ich wünsche Petri Heil und viel Erfolg. Bis zum nächsten Mal. Bonne Pech. Tschüss.